Hallo und herzlich willkommen bei der Drone Lines Academy. Mein Name ist Nico Ninov, einer der vier Autoren von Drohnenführerschein Kompakt, unserem neuen Buch für den Führerschein und Gründer des Unternehmens. In diesem kostenlosen Webinar zeigen wir euch alle Neuerungen zur aktuellen EU-Drohnenverordnung, sowie der nationalen Gesetzgebung für Deutschland in der Luftverkehrsordnung und dem Luftverkehrsgesetz. Außerdem informieren wir euch über die aktuellen Allgemeinverfügungen des Luftfahrtbundesamtes in diesem Jahr 2022 und rechnen euch am Beispiel im letzten Teil der Dachinspektion vor, ab wann es sich für das Handwerk lohnt, eine Drohne anzuschaffen und in welchen Fällen man dies als Dienstleistung von einem erfahrenen Drohnenpilot zukaufen könnte. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch für das Webinar hier registriert und als kleines Dankeschön gibt es am Ende des Webinars natürlich ein Geschenk für alle interessierten Teilnehmer. Bis bald im Webinar, euer Nikoninov, Gründer der Drone Lines Academy.